Zunächst erstmal fühlen wir uns im aktuellen Stand davon überzeugt und bestätigt von unseren Kundenprojekten, dass wir unsere Kunden dabei begleiten, sehr, sehr umfassend solche Vorhaben anzugehen. Das heißt, von der ersten Idee von einer Erarbeitung einer Lösungsstrategie über die Ausarbeitung und Detaillierung in Konzepte, dann aber auch den Kunden zu begleiten, die Lösung auch tatsächlich umzusetzen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und wir bieten dann den Kunden auch noch direkt an, Verantwortung auch für diese Lösung zu übernehmen. Das heißt, wir sind kein Dienstleister, der, wenn die Lösung etabliert ist, möglichst schnell wieder weiterzieht, sondern wir wollen den Kunden dabei unterstützen, diese Lösungen operativ im Betrieb zu halten. Wir nennen das Zenit Managed Services, mit dem wir dann solche Verantwortung für die Lösung übernehmen, in dem Rahmen, den der Kunde haben möchte. Das ist unsere Basis und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, glauben wir, dass wir das beibehalten werden. Und dass es sich sicherlich aber ergänzen wird, indem in den zukünftigen Leistungsangeboten diese digitalen Assistenten und auch die künstliche Intelligenz als wesentlicher Bestandteil einen sehr, sehr größeren Stellenwert einnehmen wird. Ich denke, dass das in, in, in absehbarer Zeit Bestandteil nahezu jeder Umsetzung werden wird.